Lime bietet sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, aber es gibt doch Fälle, wo man mit den Funktionen von Lime nicht mehr weiterkommt. Und dann kann man mit JavaScript selber in Lime programmieren. Um jetzt nicht selber in JavaScript programmieren zu müssen, kann man schauen, welche Workarounds mit JavaScript es schon online gibt, die man für seinen eigenen Fragebogen verwenden kann. Und die einfachste Möglichkeit, solche JavaScript-Workarounds zu finden, ist im Manual zu schauen oder im Lime-Survey-Forum. Und ich zeige mal hier im Manual, wenn man also einfach mal JavaScript Lime-Survey googelt, dann kommt man hier zu dem Punkt Workarounds mit JavaScript in Lime-Survey. Und wenn man hier ein bisschen runter scrollt, dann sieht man, dass es da eine ganz, ganz große Menge an Workarounds gibt, die schon entwickelt wurden und die man dann in seinem eigenen Fragebogen einsetzen kann. Das heißt also, wenn man eine sehr spezielle Idee hat, wie man etwas im Fragebogen umsetzen möchte, dann lohnt es sich mal hier in die Liste von den Workarounds reinzuschauen, ob jemand schon ein JavaScript dafür entwickelt hat. Und wenn man dann was gefunden hat, dann möchte ich einmal zeigen, wie man das jetzt in seinen Fragebogen bzw. in seine Lime-Survey-Umfrage dann einbauen kann. Und dafür gibt es auch hier auf, dem, auf der Manual-Seite eine kleine Unterstützung. Und zwar steht hier, wie kann ich denn jetzt dieses Skript, JavaScript in LimeSurvey nutzen? Und zwar steht dann, man muss eine neue Frage hinzufügen und dann hier über Source, im Deutschen ist das Quellcode, dort dann diesen JavaScript einfügen. Und hier unten ist noch eine Möglichkeit, mit der man testen kann, ob JavaScript aktiviert ist in der eigenen LimeSurvey Installation. Es ist nämlich so, dass von den Administratoren eingestellt werden kann, ob sie JavaScript überhaupt nutzen können oder nicht. Und da lohnt es sich das vorher einmal kurz zu testen, ob es überhaupt funktioniert. Und das funktioniert folgendermaßen. Man kopiert sich diesen kleinen Code-Schnipsel hier und dann kann man in Lime Survey reingehen, eine neue Umfrage erstellen. Ich nenne die einfach mal Test. Speichern. Und dann erstelle ich jetzt mal innerhalb dieser Umfrage hier in der Struktur einfach mal eine Fragengruppe. Fragengruppe 1 und dann innerhalb dieser fragengruppe eine frage nenne ich einfach mal q1 und lasse hier auch den fragentyp und dann gehe ich zu der stelle wo ich den javascript code dann auch einfügen würde wenn ich ein workaround gefunden habe und zwar hier beim fragetext hier gebe ich hier ein was möchte ich die leute fragen und dort kann ich dann wechseln auf quellcode und dort kann ich dann das was ich gerade kopiert habe kann ich hier dann einfügen und das ist einfach ein kleiner test mit dem man gleich gucken kann wenn man in die Umfragevorschau geht, ob JavaScript aktiviert ist. Wenn ja, dann kommt da so ein kleiner Alert, also so eine kleine Anzeige mit dem Text Test. Das wollen wir gleich mal ausprobieren. Speichern und schließen. Und dann gehe ich hier direkt mal auf die Umfragevorschau. Und wenn ich die Umfrage jetzt hier starten möchte, dann kommt hier direkt so eine Meldung mit dem Text Test. Das heißt, hier hat es funktioniert. JavaScript ist aktiv und man kann jetzt sich weiter damit beschäftigen, wie man seine Ideen und ähm, Einstellungsmöglichkeiten eben mit JavaScript vielleicht lösen kann. Noch ein kleiner Tipp, falls JavaScript jetzt bei ihm nicht funktionieren sollte. Es gibt eine Einstellung, die man vornehmen muss, um das Ganze aktivieren zu können. Und zwar geht man dafür hier auf Konfiguration und dann globale Einstellungen. Und dort muss dieses Filtere HTML auf XSS, das muss auf Ausstehen. Wenn das auf ansteht, dann ist es nicht möglich, JavaScript einzufügen. Okay, abschließend noch ein kleines Beispiel, wie das aussehen kann, wenn man etwas in JavaScript eingefügt hat. Und zwar habe ich hier mal eine Matrixfrage erstellt. Die hat einfach nur zwei Teilfragen und dann hier zwei Antworten. So sieht die normalerweise aus. Und jetzt könnte es ja sein, dass man zwischen diesen Teilfragen nochmal einen Text einfügen will. Zum Beispiel eine kleine Zwischenüberschrift, wenn diese verschiedenen Items sich auf unterschiedliche Teilbereiche beziehen. Und das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Dass man sagt, okay, ich habe eine Teilfrage oder mehrere, dann kommt so ein Text, der da eingeblendet werden soll und dann sollen weitere Teilfragen kommen. Und das ist eben in LimeSurvey bei diesem Fragentyp Matrixfrage nicht vorgesehen. Das heißt, dafür braucht man dann eben JavaScript, um sowas einfügen zu können. Und dafür bin ich jetzt folgendermaßen vorgegangen. Ich habe diesen Code-Schnipsel dafür im Forum gefunden, im LimeSurvey Forum und habe den dann einfach in meine Frage eingefügt. Das heißt, ich bin hier in der Umfragestruktur auf die Frage gegangen, bin dann auf Frage bearbeiten und dann im Fragetext zu dieser Frage beim Quellcode habe ich dann das eingefügt, was ich dort an JavaScript gefunden habe, um dieses Problem zu lösen. Und sobald das eingefügt und aktiviert ist, wird dann diese Frage entsprechend angezeigt. Soweit als kleine Einführung, wie man JavaScript in Lime Server nutzen kann.